Trotz dieser Hitze sitzen wir hier weit über 30 Grad. Daheim hätten wir es 24 bis 25 Grad in der Wohnung. Aber wir sind lieber auf Achse gegangen, aus verschiedenen Gründen. Und die erfahrt ihr nach dem Intro. Bis gleich! Wir stehen jetzt hier auf einem Platz und zwar am Kohlberg in Kohlberg in Kohlberg ja genau <lacht> es ist zwar erhoben aber es ist nicht der Berg <lacht> und äh, wir haben euch diesen Platz schon mal vorgestellt aber natürlich nicht richtig damals waren wir noch nicht so firm in Videos drehen also wir bekamen ziemlich viel Schelte damals mit Recht denn wir haben nicht richtig vorgestellt Na ja dafür haben wir die Burg in Häufen gezeigt <lacht> Und haben vorher zwei andere Plätze vorgestellt. Ja, aber so ist es halt manchmal. was ist immer so streng mit uns. Ja, so ist es halt manchmal, aber deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir schon jetzt hier nochmal sind, dann können wir ja den Platz nochmal vorstellen. Hele hat auch schon die Drohne drüber fliegen lassen. Genau. Und dann habt ihr einen guten Überblick. Und wir sind hier nicht nur hergefahren aus lauter Jux und Dollerei, Nein. denn wie gesagt, daheim hätten wir es eigentlich etwas kühler, hier ist es schon extrem heiß, ja? mhm. sondern wir erwarten jetzt dann noch Besuch und wer dann kommt und welche Veränderungen es dabei gibt, das erfahrt ihr auch gleich, wenn die dann da sind. Sollen wir sie so lange auf die Folter spannen? Ja, ihr müsst jetzt warten, es dauert nur ein paar Stunden. Immer im Soundtrail sehen, sehen Sie es eventuell doch, oder? Ja, ah, okay. Okay, wir sagen es euch. <lacht> wir treffen uns hier nämlich mit Iris und Uwe von Iris und Uwe's Womo-Welt. Und sie kommen nicht mit ihrem Prinzen, sie kommen mit einem anderen Fahrzeug. Ja, Aber mit welchem? Das verraten wir jetzt nicht. Dauert jetzt noch ungefähr so zwei, drei Stunden. Aber solange halten wir es aus, plaudern wir nur ein bisschen miteinander, oder? Ja, genau. <lacht> oder wir machen einen Schnitt rein? Ich würde sagen, wir machen den Schnitt. Also oder? machen wir einen Schnitt. Mhm. Also auf dich. Der Wohnmobilstellplatz in Kohlberg liegt südlich von Stuttgart bei Metzingen. Metzingen ist dadurch bekannt, dass hier ein sehr, sehr großer Outlet-Center ansässig ist. Er hat allerdings keine Ver- und Entsorgungsmöglichkeit, lediglich Strom wird angeboten. So, dann will ich euch einmal ja zeigen, was der Platz zu bieten hat. Allzu viel ist es nicht, aber für das, dass man hier kostenlos steht, ist also auf jeden Fall schon mal eine Stromversorgung da. Was ganz neu ist, das sind die 3 Meter Beschränkungen. Da ist jetzt der Platz, der ist reserviert. Da dürft ihr jetzt nicht hinfahren, da kommt Iris und Uwe hin. Da sitzt die Ossi, aber die ist auch nicht immer da, nur ab und zu. Und da hinten ist der Fußballplatz. Also der scheint wohl öffentlich zugänglich sein zu sein. Da könnt ihr mit euren Kindern hingehen. Sondern da steht noch ein Mitcamper da, also das sind 1, 2, 3, 4, 5 Plätze und da kann man sich auch so nur ein bisschen hinstellen. Schauen wir mal, ob da was auf der Tafel draufsteht. Ja, warum das so ist, ich weiß es nicht. Die wollen das offensichtlich nicht, dass da größere herfahren. Dann haben wir hier auch einen Abfalleimer, also das muss ich schon sagen, das ist äußerst vorbildlich. Nicht nur schöne Gegend, auch ein schön geschotterter Stellplatz. Und dann noch ein Abfalleimer, ist schon ein Service. Da ist jetzt eine Infotafel. Und da steht Wohnmobilstellplatz, ganzjährig geöffnet, gebührenfrei, Gemeinde Kohlberg. Man kann nicht meckern. Zur Entsorgung muss man halt woanders hinfahren, aber da müsste bei Neufen, da gibt es dann Stellplätze, wo man zum Entsorgen hinfahren kann. Man darf hier bis zu 14 Tage, kann man stehen. also ah, das steht ja hier. Sie befinden sich auf einem Naturplatz, nehmen sie abwasser entsprechend mit. Also für die Schweine ist es nichts, ablassen die ihr nicht. Und man kann nach ins Neufner Tal fahren und da kriegt man auch Frischwasser und kann ablassen. Und die... Stromversorgung, die geht mit Münzzähler, steht da. Ja. Na, also, und Kohlberg ist ein anderes Städtchen, da ist der Stadtplan. Also, man kann hier schon was anfangen. Wir sind jetzt, wie gesagt, schon das zweite Mal in Kohlberg und jedes Mal hat hier die Sonne geschienen. Also kann das sein, dass es hier nie regnet? Was? Jedes Mal scheint die Sonne, wenn wir hier sind. Entweder freut sich Kohlberg an uns oder scheint hier immer die Sonne? Und bei mir das letzte Mal, da war ja, glaube ich, äh, so um Neujahr rum. Ja, genau. Und da haben wir die Sonne genossen. Aha. <lacht> Aber heute ist es schon verdammt heiß. Okay. <lacht> <lacht> und, und. Sei geübt. Ja, lass sie und auch oh, jetzt. Servus! Das war toller Also der Platz jetzt ist gerade andere noch gekommen, aber wir haben reserviert. So. Wir sind sofort. Also Jetzt ist schon mal ein Missgeschick mit meiner neuen Drohne passiert. Hoppla! Und natürlich jetzt, wo der große Meister dabei ist. <lacht> Ganz nervös worden. Was passiert mir das nächste dabei? Habe ich ja schon eine Drohnenprüfung beim Uwe gemacht, gell? Ja, genau. Nach auf Seite kommen. Mit der Hand runter. Wenn ich jetzt abhauen will, den Hebel komplett nach ja. unten. Aber komplett nach unten ziehe. Komplett nach unten. <lacht> komplett nach unten. <lacht> Falt halt. muss aufpassen, ich muss unterlassen, nicht dass ich dann wieder weg will. Alle Finger dran! Kein Blut! Uwe hast mir gezeigt, bis mein Held, Uwe. Und meine, meine Finger verdanke ich dir. Das war ein paar Mal ja. übel. Das, das muss sicher gehen, wenn man es braucht. Wie wir nämlich das vorletzte Mal zusammen waren, nach der Corona-Epidemie, da waren wir beim Spargelessen, das heißt wir zwei, die Ossi und ich, und dann haben wir eine Drohnenprüfung gemacht, erfolgreich bestanden. Und jetzt ist mir der Missgeschick passiert. Aber Ossi, was, äh, Ossi schon, was ich gesagt, so viel Respekt habe ich von dir, ja? Uwe, was sagst du dazu? Ja, das war halt ein Missgeschick, wenn man hier gegen das Wohnmobil donert. Ja. Aber zum Glück war es nur die Mini. Die hat auch keine so große Wucht. Mit der, mit der darf man auch in der Nähe von Personen fliegen und sie hat's auch überlebt. Ja und kann das jeden passieren oder nur mir? <lacht> Weil jetzt ehrlich sei. Ja natürlich. Wir natürlich haben kann wir das jedem passieren. Das spricht schon Vor die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es jedem <lacht> passiert. Und größer, dass es mir passiert. Ja. Das Ballon mit der Drohne ist übrigens so entstanden. Ich habe beim Stadt vergessen, die Schutzabdeckung für den Gimbal zu entfernen und dadurch war die Drohne unkontrollierbar und ist dann, als ich sie zurückholte, gegen das Wohnmobil geflogen. Es ist auch alles gut gegangen, es gab weder Personen noch Sachschaden. So, da stehen Iris und Uwe mit ihrem Leihmobil. Ja, dass sie jetzt dieses Wochenende testen wollen. Hm. Und da wollen wir jetzt auch testen, ob man dazu zu sitzen kann. Hm. Und schauen wir genau, mal, ob sie uns empfangen. Wir. Ja, also kommt mit. Oh! Jetzt wollen wir doch mal ausprobieren, ob wir hier zu viert auch ein Gläschen Wein trinken können. Ja, das ist ja so super. Wieso zu fünf? Hey, war, zu der sechs. Seite. Der will nicht mit rein. Der, der, der, der, der nicht will mit. außen spielen. Nein, nein. Der spielt noch draußen. Der bringt ja keinen Wein. Das heißt, ist jetzt praktisch. Ja. Weil normalerweise können wir in unserem Prinz ja keinen Besuch erwarten. Ja. Mhm. Ja, da das, ist das, schöne, das ist das Schöne, wenn man ein etwas größeres WOMO fährt. Ja, ja. das geht? ist ja jetzt echt so. Warte, ich mach zu. Das geht ja. doch. Okay. Der ja. Henne kennt sich aus, was integrierte Türe angeht. Ja. Ja. Jawohl, dann den Rest schaut er bei Jeris ja. Nachdem die Vorgenommene Pflicht, nämlich das Ausprobieren, ob man in dem Wohnmobil zu viert ein Glas Wein trinken kann, äh, erledigt war, haben wir uns dann die Kühe vorgenommen und das war ein schöner Grillabend vor dem Gustel. das habt ihr gesehen, essen können wir dann allein, wisst ihr auch wie das geht. <lacht> Diesen Abendhimmel durften wir dann noch erleben, das sind wohlgemerkt keine verfälschten Aufnahmen, so sah der Himmel real aus. es heute Nacht ziemlich abgekühlt hat. Es hat geregnet und uns tut diese Kühle jetzt richtig gut. Gott sei gut. Dank. Ja. Angenehm. Ja, angenehm, ja. Und jetzt wollen wir doch gleich mal Iris und Uwe fragen, wie sie die erste Nacht verbracht haben in ihrem ähm, vollintegrierten Van. Van. Getrennt. getrennt wir oh, haben getrennt, wir das haben uns getrennt. Das hört sich ja jetzt gar nicht gut an. Und wir haben sie wieder zusammengeführt. Ja, haben du am Frühstückstisch. Ne, wir haben ja ein Und da hat die Iris getestet. Und ich habe hintergeschlafen im Meter 40. Ja. War ganz okay, ja. Wir sind ein bisschen schräg gestanden, wir haben wir aber gestern vergessen, die Keile unterzufahren. <lacht> Aber war okay. Also wir sind genauso gestanden, uns war es nicht zu schreien. Also, <lacht> so ja. Ja, also so sieht man, jeder empfindet es anders. Und, ja, und jetzt wollen wir mal frühstücken und dazu machen wir die Kamera aus, oder? Oh, Helle hat schon durch ja. <lacht> ja, bitte. <lacht> ja. Ja. <lacht> <Ist wohl>. <lacht> <lacht> Also, Iris und Uwe sind heute nicht mit dem Malibu da. Aber sie haben sich verändert temporär. Temporär, also sie bleiben noch Malibu-Fahrer. Ja. Aber sie probieren jetzt mal diesen Kompaktline, diesen Lightweight, oder? Das ist ein Carthago i138 dB, super Lightweight. Wir testen den, weil er van hat, die Außenmaße vom Van. Und wir möchten wissen, ob er eingefleischte van überzeugen kann. In den haben wir von Karthago zur Verfügung gestellt krieget und fandet das mal eine spannende Idee, das zu testen. Genau. Und die Analyse dazu und unsere Meinung dazu, die erfahrt ihr alle beim Kanal von Iris und Uwe. Denn da kommt ein Testbericht. Wir wollten euch aber nur ein Thema zeigen, was immer wieder auch für uns im Praxisalltag äh, ärgerlich ist. Und das ist die Heckgaragentüre. <lacht> Unser Lieblingsthema. <lacht> Und Hümer will es nicht verstehen. Ja? Wir haben jetzt wieder erfahren von jemandem, der hat 160.000 Euro Hümer ausgeliefert bekommen mit einer 90 Grad öffnenden Heckgaragentüre. Ein Unding in meinen Augen. Ja? Und hier schauen wir uns mal den Leitweit an und wie geht da die Türe auf. Das zeigt uns jetzt mal die Uhr. Und der, der Hammer ist, wir haben es geschafft, den Helle zu begeistern. <lacht> Für uns ist das normal, dass die Tür mal <lacht> <lacht> ja. wir haben das halt nicht dieses wir Glück. Wir sind ja. aber auch keine voll integrierte. <lacht> wir kennen uns da nicht, nicht aus. Ja. Also jetzt schauen wir mal, wie toll das hier gelöst ist. So Uwe, zeig uns mal, wie man hier Fahrräder einbauen kann. Da 90 Grad und jetzt jawoll. Also jetzt ist wieder Zeit, um sich zu verabschieden. Ja, wir müssen noch ein bisschen Video drehen. <lacht> <lacht> Eben, aber es war echt toll, dass ja. wir uns mal wieder gesehen haben. Es ist ja doch ja. schon wieder eine Zeit lang her. Wir ja. uns auch gefreut seit dem letzten mhm. Corona-Ausflug. Ja, das ja. war in Konstanz. Mhm. Ja. Ja. ja, genau, das war letztes Jahr im Dezember. Das seid ihr optimal auch. Ach, genau. <lacht> ja. Das ist richtig. Das also ist ja. schon sehr lange her. Ja. Und wir hoffen, das nächste Treffen dauert nicht so lange. Ja, ja, das hoffen wir auch. ich gehen jetzt erstmal auf große Reise. Ja, das haben wir auf jeden Fall vor, aber wir kommen ja wieder zu. Genau. Und genau. das sagen wir euch jetzt dann gleich anschließend, was unsere nächsten Pläne sind. Ja, wenn wir uns dann von euch alle von. Ja, wenn wir uns wenn sind weg ja, sind. Ja, Wir ja. <lacht> <weg sind. lacht> genau. wissen es ja schon. <lacht> <lacht> dann, also, also dann. dann Gute Zeit, stellt euch das vorbei schön vor. Das machen wir. Mhm. Und euch noch viel Spaß hier auf dem wunderschönen Stellplatz. Danke ja. sehr. Ja. Bis zum nächsten Bis Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Ciao. Ciao. Ciao. Tschüss. Wir bleiben da dran. <lacht> immer wieder alleine. Ja. Und jetzt wird es auch wieder richtig heiß. Das heißt, jetzt müssen wir gleich die Markise rauslassen. Mhm. Aber jetzt haben wir uns noch in die Sonne gesetzt, damit ihr auch unsere strahlenden Gesichter sehen könnt. <lacht> Und wir wollen euch noch sagen, wie unsere Pläne für die Zukunft sind. Ja. Für die nahe Zukunft. Ja, ja, klar, nicht Jahre voraus. Also, äh, wir haben jetzt Anfang August und werden am 24. August zum Salon nach Düsseldorf fahren. Da sind wir dann auch ungefähr eine Woche, das heißt, auf P1 stehen wir da. Und wer uns treffen will, gibt es zum Beispiel eine gute Möglichkeit am Sonntag, am 28.8. Da sind wir vorgesehen für einen Vortrag um 16.15 Uhr in der Halle 7 in der Stadter Welt. Ja, das ist ja jetzt wieder eine Herausforderung für uns. Ja, und wir wären froh, wenn ein, zwei kommen würden, dass wir nicht alleine da stehen. Ja. Und wenn ihr kommt, dann bitte nicht gleich wieder vorher weggehen. Das ist dann auch immer unangenehm, aber das regelt sich dann schon irgendwie alles. Und wenn wir dann fertig sind damit, dann planen wir und wir hoffen, dass das alles funktioniert, weil wir noch ein paar Aufgaben daheim haben, dass dann alles funktioniert, dass man gleich im Anschluss... Richtung Norwegen losfahren ja, können. Ja, wir sind schon fleißig dabei, uns kundig zu machen. Das heißt eher TOC. Ich bin eher dabei, die formalen Regeln zu erfüllen. Ja. Also mit der ProBits und den ganzen... Ja genau, was, man da, was geschickt ist, da ja. mitzunehmen. Aber das erzählen wir dann alles, wenn wir unterwegs, unterwegs sind. sind. Wir, haben auch noch Zeit. wir sind da lang unterwegs, also wir fahren viel, da können wir alles, über alles reden. Ja genau, ja. also das haben wir vor. Jetzt äh, lesen wir halt erstmal, was es da zu sehen gibt, welche Sehenswürdigkeiten man da sich anschauen sollte und ja, wir wollen mal schauen. Wir möchten auf jeden Fall an Südkap und, und an Nord Nordkap. Nordkap. Das ist beides und natürlich Lofoten wollen wir sehen, ja. Trostig und so weiter. Also Blas wir haben schon mhm. einiges uns ein bisschen vorbereitet und das übliche Programm was sonst ja keiner kennt, ja. <lacht> ja, das wollen wir, wollen wir auch machen, es ist ja auch eine Erlebnisreise für uns. Ja, genau, ja, wir waren beide noch nie ja. in Norwegen, also von daher wird es auch für uns wieder sehr spannend. Mhm. Und jetzt hoffen wir, dass das Wetter, ein bisschen Regen könnte ja die Natur schon vertragen, mhm. aber dass das Wetter dann wieder halbwegs bleibt, dass es dann auch halbwegs in Norwegen ist, ja, mhm. und dass wir zum Karavansalung nicht wieder lauter Regen haben, wie letztes Jahr, dass immer zugeschüttet worden von Regen. Ah ja, stimmt, da am sind wir mal Bundestag. etwas nass worden. Ja. Ja. Lass sie nur anschauen. Ja, also dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Das war schön, also mit Iris und Uwe, das ist das Schöne an, an dieser YouTube-Community, dass wir immer wieder Menschen treffen, die uns kennen mhm. und dann auch mit einigen äh, anderen YouTubern immer wieder mal im Kontakt sind. Das freut uns eigentlich und es war jetzt wieder mal ein richtig schönes Wochenende mit den beiden. Ja. Mal dazu und ja, wir haben übrigens noch äh, Vom Karawansalon machen wir noch zwei Videos fertig und zwar zu unseren neuen Bereifung, ganz wichtig, ja, ja. machen wir mhm. ein separates Video, warum und weshalb und was und dann machen wir noch ein Video zu unseren Schneeketten und dann kommen noch zwei Gimmicks in die Heckgarage rein und da machen wir auch noch ein Video dazu, alles noch vorm Caravansalon. Also ein volles Programm, ja. das wird Stress. Furchtbar. Und das, wo wir doch keine Zeit haben. Ja. <lacht> also, es, für heute ist Schluss. Und Jawohl. Wir danken fürs Zuschauen und wünschen euch gute Zeit. Ja. Bis, bis, bis bald. Bis dann wieder. dann. Tschüss. Ciao.